Ist jetzt hier ein automatischer Safe-Spot? Das würde ich gerne mal wissen. Freddy? Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, wir haben ein Problem, mein Freund. Nee, nee, nee, nee, du musst jetzt nicht raus. Du musst nicht los. Freddy! Freddy! What? Hallo? Labert mir hier eine Frikadelle ans Knie, von wegen, das ist nicht... ...sicher und so ein Scheiß und dann kennt die Geheimgänge also. Warum habt ihr denn noch kein Abo da gelassen? <lacht>